Heute ich bin's Conny und heute spielen wir mal Starving Builders oder Buy My Build oder Broke Builders oder dieses Spiel hat sich jetzt irgendwie schon 30 mal umbenannt. Oh, schön. Hier gibt's so ein paar... Oh, das ist nice. Mit kann man schneller laufen. Das hier ist sowas wie Starving Artists und falls ihr Starving Artist nicht kennt, das ist sowas wie Donate Us. Äh, nur, dass man halt hier keine Shirts einfach so verkauft, sondern sich einen Stand claim, Claim booth. Dann können wir hier was in den Display reinschreiben. Ich bin ich. Wir nehmen den Standard Desk, klicken auf Finish... Steht hier oben, ich bin ich. Und jetzt haben wir hier drei Flächen, um Sachen zu bauen. Und diese Bauten, die kann man dann am Ende verkaufen. Und ich finde, das ist ein ganz cooles Konzept. Äh, Starving Artist kennt ihr ja schon. Das fand ich ja eigentlich auch ganz cool, das Konzept. Dass man hier jetzt in 3D Sachen bauen kann, ermöglicht einen ja noch sehr viel mehr. Dann hat man ja nicht nur irgendwelche Bilder. Sondern man kann ja auch Sachen bauen, die man betreten kann. Ich gehe hier einfach mal auf Edit, Build New. Und jetzt haben wir hier unsere Building Tools. Und hier haben wir verschiedene Tools, zwischen denen wir auswählen können. Ich finde, da haben die auch ein bisschen die Chance verpasst, dass man weitere Tools hinzufügt könnte. Ah, guck mal, hiermit baut man dann. Und wir könnten theoretisch einfach eine Obby starten. sowas also was ganz Simples. Wir wählen einfach eine schöne Farbe aus. Ich bin Conny und Conny ist natürlich gelb. Deswegen nehmen wir hier so ein Gelb. Gehen dann auf Bild Kann ich die Parts ein bisschen kleiner machen, please? Kleiner? Ja, nein, vielleicht. Darf ich nicht? Okay, darf ich nicht. Dann ist das hier die Standardgröße. Und oh... Es gibt ein Delay, wenn man Sachen platziert. Oh, oh, oh. Dieser Delay, der kommt halt vor, wenn man Sachen auf dem Server erstmal bestätigen muss, bevor sie halt wirklich platziert werden, was ja auch wichtig ist. Aber man kann so ein Delay auch umgehen, indem man einfach... Ob, ob, ob, indem man die Sachen einfach beim, ähm, beim Client erstmal platziert. Und dann, nachdem sie vom Server bestätigt wurden, sie beim Client wieder löscht und halt vom Server ersetzen lässt. Aber was laber ich denn da? Das geht euch ja alles gar nichts an. Ich platziere jetzt erstmal weiter meine Steinchen, damit ich hier meine Obby weiterbauen kann. Kann man so hochspringen? Safe kann man so hochspringen, oder? Ja, Mann. Oh, man hat so viel Jump-Power. Gut, dann muss ich die Dinger hier wieder wegmachen. Boah, das wird so eine gute Obby. Die Leute werden meine Obby lieben. Mich ich finde das GUIs für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Ich glaube, jetzt mache ich mal einen etwas schwereren Sprung. Der fängt dann hier an. So, dann machen wir einmal die Dinger hier weg. Und... Ah, was von wegen schwererer Sprung. Er ja, ist genauso leicht wie die anderen auch. Aber schön, jetzt bauen wir eine Obby bis zum Himmel und noch viel höher hinaus. Und wenn wir die Obby dann gebaut haben, dann können wir die am Ende verkaufen. Aber ehrlich gesagt will ich die gar nicht verkaufen. Aber vielleicht können wir später noch andere Sachen selber kaufen, die noch viel cooler sind. Weil man kann ja nicht nur Obbys bauen, man kann alles Mögliche bauen. Ich bin halt nur auf einen leeren Server jetzt gejoint. Es gibt noch andere Server, die sehr viel voller sind. Ich finde es cool, dass ich einfach diesen leeren bekommen habe. Jetzt kann ich in aller Ruhe erstmal bauen. Aber ich muss sagen, mit diesem Bausystem dauert auch ein bisschen länger als, naja, mit normalen Bausystemen, mit, die man in Roblox Studio hat. Aber es ist halt voxelartig. Man platziert halt jeden Block einzeln. Und damit muss man dann leben. Hier kann ich nicht hochspringen. Doch, kann ich. Okay. So, dann packe ich dir wieder weg. Die Sache ist, wenn ich diesen Bild hier fertig abschließe, kann ich ihn dann weiter bearbeiten? Ich weiß es nicht. Kann ich rotieren? Ja, scheinbar. Okay. Okay, das ist zu hoch. Den Sprung schafft man nicht. Dann muss ich halt wieder hier hin. So, ich packe meine Plattform dahin und baue ich das hier wieder alles ab. Aber das ist so eine Sache. Man kann direkt loslegen und direkt richtig krasse Sachen bauen, was ich... Ich finde, das ist ein bisschen zu viel, was man hier kann. Das Spiel würde doch. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn machen würde, wenn man erstmal eine bestimmte Anzahl an Blöcken freischalten muss. Aber meinetwegen, ich nutze das. Ich, man kann scheinbar auch unendlich weit in die Höhe bauen. Ich habe das vorhin gesehen. Da hat jemand einfach so einen riesigen Turm Kilometer in die Höhe gebaut. Das ist scheinbar unbegrenzt möglich. Was ich auch komisch finde, weil die Bauten, die werden ja alle in einem Data Store gespeichert. Und so ein Data Store ist begrenzt. Aber na gut, wenn die Entwickler damit zurechtkommen, dann will ich denen da nicht reinsprechen. Ich meine, es ja ganz gut für alle Beteiligten. So. Bauen wir das wieder ab. Meint ihr, den Sprung kann man schaffen? Der ist jetzt noch weiter weg als alle Sprünge, die ich zuvor gebaut habe. Oh ja, schafft man. Dann weiß ich ja jetzt, dass man diese Sprünge machen kann. Oh, das wird eine Obby, die wird immer schwerer von äh, Sprung zu Sprung. Ist das dieselbe Distanz? Fast, oder? Oh, ich bin runtergefallen. Nein, jetzt muss ich wieder hoch. Zum Glück ist die Obby am Anfang noch easy. Okay, und dann diesen hier wieder abbauen. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. So. Aber auf den Server sind jetzt schon andere Leute raufgekommen, die jetzt auch anfangen, ihre Sachen zu bauen. So. Ich baue auch weiter meine Obby. Weil das wird die beste Obby, die Wild je gesehen hat. Die wird so gut, Leute, ich sag's euch. Die Frage ist halt nur, wer sollte mir diese Obby abkaufen? Das ist so eine Sache. Wenn man so eine Obby baut, ja, da kann man mal mit spielen, kann man mal mit Spaß haben. Aber wer würde einem so eine Obby abkaufen? Es ist halt keine so mega coole Baute. Aber ich sehe da hinten gerade dieses Baumhaus. Ich will da hin zu dem Baumhaus. Okay bin fertig mit bauen äh, dieses Kunstwerk hier ich sage jetzt erstmal next name your build hier dann sage ich obi cool dann sage ich save ich kann es auch zum sellen reinstellen dann sage ich hier select build jetzt haben wir hier den draft next wenn ich auf Cell gehe, dann kann ich hier zwischen meinen Shirts auswählen und hier auch zwischen den Game Passes auswählen. Die Sache ist halt, wenn man sein Profil nicht auf öffentlich hat, kann das Spiel die Game Pass nicht finden. So ist das nun mal. Aber man kann hier auch die Game Pass ID hinzufügen und das zeige ich euch. Game Passe könnt ihr einfach so über euer Profil erstellen. Dafür könnt ihr euch eins der Videos angucken, das ich schon dazu gemacht habe. Ist jetzt hoffentlich hier oben rechts bei dem i verlinkt. Geht einfach auf einen Game Pass, den ihr erstellt habt. Dann hier oben auf den Link, kopiert die ID heraus, Dann wieder zurück in das Roblox-Spiel rein. Gebt die ID hier einfach ein. So. Und dann, wo ich die Idee eingegeben habe, steht hier jetzt 500 Robux, weil genauso viel hat das Ding auch gekostet. Wenn ich jetzt auf Edit gehe, steht hier... You already placed this model. Ja, ja, okay. Value 0, 500 Robux. Liken kann man die Sachen auch, interessant. Aber ich will jetzt zu diesem Baumhaus da hinten hingehen. Edit Booth kann man natürlich auch bearbeiten. Aber wer interessiert sich dafür... Ich gucke mir mal die Mitte an, weil dieses Spiel ist wirklich hübsch gemacht. Da haben die Leute viel Zeit reingesteckt. Es gibt auch verschiedene Biome: Desert, äh, Winterland, Jungle. Je nachdem, wo man seine Sachen halt lieber platziert haben möchte. Most-Liked-Builds. Oh, 179 Likes, so peinlich. Most-Valuable-Builds. 55.000. Das ist eine Menge Robux, die da über den Tisch gingen. Aber ich würde auch sagen, das Spiel hat es verdient. Stage Show of Builderman, Ja, Mann, Bilderman, ich liebe dich. So. Da oben. Und ich denke doch, man kann hier mit dem Seil hoch, oder? Wie in Fortnite, please? Ah, äh, ich dachte, es geht wie in Fortnite. Aber nein, du musst hier hochklettern. Naja, schade. Ich habe kurz gehofft, die haben so einen ein, ein Seilzug oder wie man das nennt eingebaut. Kann man hier sitzen? Ja, ich kann hier sitzen und dann einfach chillen. Das ist auch eine schöne Environment hier. Also hier kann man wirklich chillen. Hier kann man liegen. Oh, ist doch geil. Da kann man sich angucken. Wie die da unten unangebrachte Sachen bauen. Ah. Übrigens, wenn ihr seht, dass jemand unangebrachte Sachen baut, dann könnt ihr hier rechts auf diese Flagge drücken und dann einen, die Baute von der Person melden. Was ich jetzt auch tue, weil was der da gebaut hat, ist echt nicht in Ordnung. Und das möchte ich im Video auch nicht zeigen. Und ich hoffe, das wird dann reviewed. Hier links könnt ihr euer Inventory sehen. Da habe ich halt dieses eine Baute drin. Dann ist hier der Store. Hier könnt ihr Gamepässe kaufen. Oh, Disco Booth. Und über 500 Parts. Ach, es gibt doch mehr Parts. Okay, ich, ich dachte schon, die Parts wären unbegrenzt. Aber man muss, man muss tatsächlich einen Game Pass kaufen für mehr Parts. Und dann steht hier noch Help. Ja, wie man eine Booth claimt. Ähm, wie man buildet. Build epic stuff. Once finished, name your build. Make a shirt to upload. Now set a price. Ja, hier wird alles erklärt. Das ist richtig schön. Wenn ihr Englisch könnt, könnt ihr euch das auch durchlesen. Dann braucht ihr gar nicht mehr meine Videos gucken. Ist ja perfekt. Build Suggestions. Ach, hier steht, hier steht sogar was wir bauen könnten. Und da steht sogar Build a Tower, Obby. Statue of someone. Build a uh, Tower. Build a Village. Okay, ich werde den Server aber mal wechseln, weil ich diesen einen Bild dort nicht sehen möchte in meinem Video. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin dann wieder hier. Wir gehen jetzt mal zum Jungle Biome. Und hier sieht alles gut aus. Dann claim ich wieder diese Booth. So, wir schreiben dann hin Connys Stand. Das wird dann aber... Oh, es wird nicht zensiert. Uiuiui. Das ist aber kritisch, wenn die solche Sachen nicht zensieren. Gut, jetzt wo wir die Booths geclaimed haben, jetzt können wir hier auf Edit gehen, packen dann das Ding rein und müssen dann wieder die Game Pass ID hinzufügen. Die habe ich zum Glück noch in der Zwischenablage. Kopiert einfach rein, drücke auf Finish und dann steht es auch wieder auf 500 Robux drin, meine wunderschöne Obby. Und ich gehe jetzt einfach mal hier auf Edit und würde sagen, wir bauen mal eine Statue. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut bin, eine Statue zu bauen. Roblox Felix sollte einfach sein. Roblox Felix. Aus dem Kopf. Oh, das wird schwer. Also Roblox Felix. Seine Hose war, glaube ich... Ah, oh, man kann hier nur die Farbe und die Helligkeit einstellen, aber nicht die Sättigung. Die Parts sind dann immer voll gesättigt. Ah, na gut, dann nehmen wir das halt. Na, ah, das ist... Das ist halt nicht... Nee, das gefällt mir nicht. Na gut, wir nehmen trotzdem diese... Wir, nehmen, ne, wir nehmen diese Farbe hier für Roblox Felix. Ah, wie, wie fange ich am besten an? Vielleicht sollte ich auch mittig bauen. Die Sache ist, bei so einem äh, blockigen Roblox Skins ist es nur mal so... Dass die Beine immer genau aneinander sind. Aber wenn ich das baue, dann sieht man ja gar nicht, dass das zwei verschiedene Beine sind. Weil ich kann ja gar nicht so viele Details bauen. Ich mache das jetzt einfach mal so hier ganz chillig weiter. Das ist eigentlich, wenn ich da baue, wo ich stehe? Ach, dann werde ich einfach hochplatziert. Okay, das ist gut. So, und jetzt nehmen wir ein bisschen mehr von der Roblox Felix Farbe. Und dann baue ich das hier erstmal so zusammen. Ah, oh, der ist viel zu breit. Ich, ich bin echt schlecht hier drin. Oh nein. Ich hätte es nicht zu breit auseinander bauen sollen. Aber Leute, ich baue auch aus dem Kopf, ja? Ich baue aus meinem Gedächtnis heraus. Da kann man schon mal Fehler machen. Ich lasse jetzt hier vorne erstmal offen. Weil er hat ja auf der Brust Base stehen Und da drüber ist dann auch noch seine Krawatte Und seine Krawatte müsste ich jetzt darstellen oh, War die heller oder dunkler? Ich weiß es gar nicht mehr Ich, ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie so war So und dann in der Mitte sehr hell vielleicht Vielleicht auch nicht Und äh, ja, darunter mache ich dann einfach wieder diesen hier ob, ob. Aber ich finde das Bausystem eigentlich ganz gut Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann funktioniert es auf jeden Fall Und jetzt fängt sein äh, Fernseherkopf an Und der hat einen roten Rahmen Das weiß ich das weiß ich. Ich bin Roblox Felix größter Fan. Ich kenne mich damit aus. Aber ich habe hab so schlechte Proportionen gemacht. Das hat dann am Ende nichts mit Roblox Felix zu tun, was ich hier baue. Aber ist mir egal. Leute, es ist mir egal. Roblox Felix wird es lieben. Und darauf kommt es an. Nein, ich habe mich verbaut. So, hier hinten geht es natürlich dann ein bisschen weiter runter. Nein! Oh Gott, jetzt muss ich rausgehen mit der Kamera. Sonst kann ich hier nicht weiter bauen. So, machen auf jeden Fall das hier kleiner. Und das hier mache ich auch weg, um es ein bisschen in Form zu bringen. Aber oh Gott, das ist so schlecht. Egal. So sieht Roblox Felix Kopf aus. Ich mache mal die Ecken hier oben weg, die. Die stören mich gerade. Und die hier unten auch. So. Und jetzt weiß ich nicht mal, in welcher Reihenfolge die Farben in seinem Kopf sind. Ich ich rate einfach. Ich rate einfach. Wir haben einmal blau, ganz bestimmt. Die untere Leiste ist aber anders. Die lösche ich nochmal. Ich mache nur die obere Leiste. Nach Blau nehme ich einfach mal Grün. Das wird doch bestimmt so richtig sein. Und dann natürlich Pink. Der hey, Roblox Felix, liebt die Farbe Pink. Wisst ihr, der sagt mir am Abend immer, wenn wir zusammen Fortnite spielen, Boah, Conny, ich liebe voll Pink. Pink beste Farbe. Und ich sage, ja, Felix, du hast es mir schon so oft gesagt. So, welche Farbe fehlt noch? Ich würde sagen, Gelb fehlt noch. Dann nehme ich Gelb und packe das hier hin. Ja, nee. Also, so sieht Roblox Felix nicht wirklich aus. Aber wir machen jetzt ein bisschen dynamischer. Man kann auch hier Wedges bauen. So, und dann drehe ich die Badge einfach mal. So, nee, so, nee, so ungefähr, ja. Und nehme mir dann die Farbe von hier. Hä, hey, ich verstehe echt nicht, wie das funktioniert hier mit den Törnen. Wir machen so. Wir machen es einfach so. Und dann plötzlich einfach wieder ganz normal Blöcke. Mit Blöcken kannst du nichts falsch machen, Kunden. Machen wir das hier so. Ui, ui, ist das schwer. Ich kann das gar nicht. Leute, was habe ich mir da vorgenommen? Und dann natürlich hier noch die Hautfarbe von, oh, von Felix. Das ist nicht die Hautfarbe von Felix. Was ist denn das? Hä? Das ist nicht die Farbe, die ich ausgewählt habe. Oh nein, ich mache alles kaputt, Leute. Ich mache alles kaputt. Ich muss wieder heile machen. So, unter diesen hier wieder so jetzt aber mal die hautfarbe auswählen das heißt, wir gehen in den Bereich. Ich mach's einfach ein bisschen gesättigter. Dann wird's doch bestimmt klappen, oder? Ah, ja, jetzt ist Roblox Felix gut gebräunt. Das passt schon so. Das letzte, was fehlt, ist natürlich wieder, dass wir hier die Wedges jetzt bauen. Und zwar so, wie man das macht, ne? Hopp, und die Blöcke hier. Oh, ich habe eine Wedge schon wieder vergessen. Warum vergesse ich die immer? Okay. Wir haben den ersten Arm geschafft. Oh Gott, den anderen Arm lasse ich einfach runterbouncen. Weil da habe ich echt keinen Bock. Oh mein Gott, der erste spielt meine Orbi. Ja, Mann. Mila. danke. Bester Mann. ich will aber, ich will das aber schon richtig machen. Komm, ich mach das richtig. Aber ich bin auch ein richtiger Mann. Wie hab ich denn den Arm hier gemacht? Mit zwei untereinander? Ne, immer nur mit einem untereinander. Na gut, dann muss ich halt jetzt ähm, mir ja Mühe geben hier. So, dann wieder diesen Block. Ich würde sagen, hier. Oh Gott, nee. Was von wegen Mühe machen? Der Arm ist viel zu dünn. Hä? Okay. Sorry. Machen wir das erstmal so wieder. So. Der Arm hier ist auch irgendwie viel zu kurz. Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit mache. So, ich habe Roblox-Felix gebaut. Der sieht doch perfekt aus, oder? Bitte, bitte seid nicht zu böse zu mir. Bitte sagt nichts darüber, dass der Arm dreimal so lang ist wie der Arm hier. Oh Gott. <lacht> Uh, uh, ich drücke einfach mal auf next und dann nenne ich das einfach äh, nenne ich das einfach Felix drück dann auf uh, Sell und das zähle ich für 174 Robux. Oh Gott, so jetzt haben wir hier Felix für 174 Robux diese Obi für 500 Robux. Das ist ein echtes Vermögen, das wird niemals jemand dafür ausgeben. Ihr müsst jetzt klein anfangen, vor allem, wenn ihr nicht so gut bauen könnt und bei euch auch solche Ergebnisse rauskommen wie hier. Dann solltet ihr sie vielleicht nicht so teuer anbieten, aber das sind natürlich Kunstwerke von einem großartigen Künstler und zwar von mir, von Roblox Conny. Dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung, so viel Geld dafür zu verlangen. jetzt mal rum und guck, was die anderen hier gebaut haben. Wir haben hier Gaming Matteo mit... <lacht> und der baut einfach nur einen Turm. Und da oben ist eine Plattform, kann ich da hoch irgendwie? Please, please, einmal nicht. Dann, dann will ich es auch nicht. Wie viel kostet mich das? Ach, er hat noch nicht fertig. Okay, gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier äh, Chielletti mit Description. Nee, jetzt steht hier something. Dann zeig mir mal, was du hast. Na los, zeig mir. Okay, du hast noch nichts. Du fängst gerade erst an. Ich verstehe. Dann gehe ich hier runter. Da hinten natürlich der Among Us Imposter. Was da steht, ist zensiert worden. Nee, die Sachen werden noch nicht. Das ist ja auch egal. 20 Robux für den Imposter. Oh, guckt euch das an. Hier ist sogar so ein Bluttropfen dran. Das, äh, wenn das hier nicht wäre, würde es mir gefallen. Ich glaube, ich kaufe. Donation, klar, kaufe ich mir. Das ist jetzt mein Imposter. So, jetzt wo ich den Imposter gekauft habe, gehe ich nochmal rum. Aber ich glaube, das ist der ganze Server. Ich war ja die ganze Zeit auf einem ziemlich leeren Server. Also gehe ich jetzt wieder zurück zu mir. Nee, ich gehe nicht zurück zu mir, sondern, obwohl da hinten baut jemand. Anime Battle Scenes. Okay, der fängt aber gerade erst an. Ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt am Ende. Aber ich gucke nochmal nach einem vollen Server, um andere Builds anzuschauen. So, jetzt sind wir auf einem anderen Server. Große Bauten sehe ich auf den ersten Blick noch nicht. Da hinten baut jemand auch eine Statue und sie sieht jetzt schon besser aus als meine. Wow. Description... Random. Ja, so ein, so ein japanischer Baum, würde ich sagen. So ein Pfirsichblütenbaum, aber nee. Obwohl, vier Robux? Nee, werde ich trotzdem nicht machen. Weil ich werde das sowieso nicht mehr verkaufen können. Hier baut jemand einfach so Panzer und Schlachtfelder. Das ist cool. Was haben wir noch? Hier, hier ist erstmal frei. Das bedeutet, hier gehe ich erstmal rein. Claim die Booth. Nenne das dann Connys Stand. In die Mitte kommt natürlich meine Obby für 20 Robux. Hierhin kommt dann mein Imposter für 174 Robux. Und Roblox Felix, den verkaufe ich natürlich nicht so leichtfertig. Auf dem Server hier biete ich ihn dann an für 500 Robux für meinen Game Pass ID. Und ich meine, das ist doch jetzt schon mal eine schöne Collection, die ich hier habe. So ein Imposter, und Roblox Felix in der Obby. Die Hälfte davon habe ich selbst gebaut. Dann sind wir hier beim nächsten Stand. Why are people banning me from servers? My builds are appropriate. Ja, also ich finde die auch nicht schlimm. Das hier ist super. Äh, irgendwas stimmt nicht mit diesen Billen. <lacht> ist ja auch egal. Eine Schildkröte, würde ich sagen. Eine Neon Cat. Aber das, das finde ich halt langweilig. Wenn ihr in 2D-Sachen baut, dann könnt ihr auch in Starving Artists reingehen. Dann braucht ihr gar nicht in so ein 3D-Baugame gehen. Albert der YouTuber. Ja, aber offensichtlich ist hier nichts gebaut worden. Da hatte Barn for 10 Robux. Nee, die Barn finde ich jetzt nicht so cool. Description: Sass, Working in Progress. Ah, alles klar. Und. Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Also, ich erkenne da nichts. Weirdly Sacrificial Bild. Alles klar, hier baut jemand die ganze Zeit Kreuze. Nil, Robux. Oh, wurde nicht belastet. Also die Sachen, die hier zum Verkauf stehen, also die die stehen alle nicht zum Verkauf. Dann kann man noch nicht kaufen, Bro. Okay, I build. Was baust du denn? Ui, ich will hier rein, please. Jetzt baut er mich ein, ich komme nie wieder raus. Aber das wäre es dann auch, sonst sehe ich hier auf dem Server nichts. Ich werde aber noch sehen. First time playing, just messing around. Okay, aber das sieht schon ein bisschen aus wie so diese klassischen Minecraft-Skins. Ah, ich hätte die Beine doch zusammenbauen sollen. Guckt mal, es sieht gar nicht so schlecht aus, wenn man die Beine zusammenbaut. Mist. Ist egal, dafür hat mein Roblox-Felix so 3D-Arme. Der eine geht nach vorne, der andere ist viel zu lang. Ist doch perfekt. Also Leute, kauft oder spielt wenigstens meine Obi. Warte, wie viel Wert hat das Ding hier? Value 20 und ich verkaufe so 174. <lacht> da steht dann aber auch der, der Bauerball, oder? Ja, Bilder ist dann 2 qv und hier ist dann überall der Bilder Roblox Conny. Also wenn ihr solche Dinger hier ergattert, dann könnt ihr von euch behaupten, ihr habt es geschafft im Leben, weil das sind wirklich unike Kunstwerke von großartigen Künstlern. Die werden im Wert noch sowas von steigen. Ey, hol dir meine Mongas, please. Scheinbar will er meine Mongas nicht. Das ist schon ziemlich sass, dass der den nicht kaufen wollte. Oh, kann ich die Obby hier eigentlich weiterbauen? Teleport to your booth. Yeah. Ey, ich würde sagen, das reicht, das reicht erstmal mit dem Video. Wenn ihr das Spiel hier auch spielen wollt und vielleicht ein paar Robux dazu verdienen wollt, guckt in die Videobeschreibung. Da ist das Spiel verlinkt. Linkt. Was schreibst du da für Crap? Das ist perfekt. Ist ja auch egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und... Ciao!